das habe ich gesehen, Euse. Ich habe auf Twitch geguckt. Mit Ausrufezeichen Scheine guckst du deine Scheine an. Also siehst du, wie viele Scheine du hast, Martin. Und die kannst du dann halt dementsprechend setzen auf Ausrufezeichen Bet J für Ja oder Ausrufezeichen Bet N für Nein. Danke, war hart. Das Sweat, glaube ich dir. Also ich bin... Eigentlich gut reingestartet, dann fett reingeschissen. Dann eine üble Siegesserie hingelegt und ab dann ging wieder nichts mehr. Deswegen habe ich auch gelassen irgendwann. War mir zu blöd. War mir einfach zu blöd dann. Martin. Ich wünsche dir kein Haarland. Danke, das ist sehr, sehr lieb von dir, Orgi. Jetzt kann Martin nicht mehr setzen. Jungs, ich mach die Wette nochmal auf. Dass Martin auch noch setzen kann, komm. Martin, jetzt kannst du noch setzen. Dankeschön, Danny. Kuss geht raus, Brudi. Wer ihn noch nicht abgecheckt hat, darf das gerne tun. blit 04 auf YouTube. Garantierte Late-Night-Streams für die Lümmel unter euch, die nachts noch wach sind, weil sie keine Schule haben oder sonst was. Dürft ihr gerne abchecken den Kollegen? Vielleicht fahre ich demnächst mal zu dem, wenn er Bock hat, wenn seine Frau nichts dagegen hat. Dann gibt es vielleicht mal einen Dual-Stream hier. Lennet FIFA, grüß dich, moin, moin. Jungs, danke für den Geisteskranken-Support bis jetzt. Gerne weiter so, Jungs. Weiter, weiter, immer weiter. Und dann machen wir ein fettes R3-Pack, würde ich sagen. Upp, da kommt der Zensurbalken. Ich weiß, ihr seht mich jetzt nur noch zur Hälfte. weiß halt allerdings nicht, wenn ich den jetzt ein bisschen runterziehe. Ne? Reicht ja aber eigentlich auch. Sind ja nur drei Stück. So reicht's auch. Gehen wir den noch ein bisschen rüber. Und dann machen wir unser R3-Pick. Trichner, meinste? Meinst du? Auf jeden Fall, Danny. Jungs. Mach mein Bildschirm aus. Wir nehmen den Shisha-Schlauch. auf Ei Abfahrt. Ich bin gespannt. Trommelwirbel. trommelwirbel Ja, ein Baku auf entspannt wäre aber nichts. Komm. Weg da mit dir. Ach du. Wer hat wieder Auge gelegt? Wer hat hier wieder Auge gelegt von euch? Das ist ja mal mehr wie lächerlich. Aber das ist mein Packluck in FIFA. Bis jetzt. Bis jetzt. Aus garantierte 85 plus ein 85er ist schon mal. Es beschreibt schon mal mein FIFA, ja. War auch dein erster. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. <lacht> <lacht> What the fuck? What the fuck? Da ist der Bruder! Da ist der Bruder! Ja Es gibt ein geiles Bully Team! Es gibt ein geiles Bully Team! Bro! What the fuck? Uff. Uff! Boah, hab ich Bock auf den. Hab ich Bock auf den, Digga. Hab ich Bock da auf den. Martin, ich küsse dein Herz. Danke, dass du das Pack vorbereitet hast. Ja, Ken, komm, übertreib nicht. Die Wette können wir schon mal auflösen. Gewonnen hat... Ja, GG. An alle, die an mich geglaubt haben. Der Shisha Schlauch hat möglich gemacht. Shisha Schlauch hat möglich gemacht. Jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Lümmel einbaue. Und ich hab noch einen Pick, ne? Ich hab noch einen. Ice Rex, moin, Brudi. Ja, dann komm öfter mal rein, wenn ich Picks oder Packs aufmache. Dann komm halt öfter mal rein direkt so. Zum Pack Opening. Wenn das Glück bringt. Mit Wammer. Ja, aber das gibt halt kein Perfect Link. Ich könnte... Ich könnte Douglas Costa machen, ne? Boah, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, Danny. Er war für dich, Nico. Genau, weil du vorhin beliebt hast. Weil du an mich geglaubt hast. Und jeder hat auf Nein gesetzt. Ja, warte mal, wir haben ja noch unsere Rewards, was da rauskommt. Vielleicht kommt dann Göretzka oder ein Kimmich. Wie lang geht denn der Douglas? Alles klar, neu reingegangen. Gehen wir in die nächste. Ja, gut, den habe ich eh schon. Den habe ich eh schon. Ja, das ist gar keine Frage, wen wir da nehmen, Jungs. Das ist ja mal gar keine Frage. Da, da brauche ich nichts dazu sagen, oder? Ilu GG. GG an dich, Brudi. Ja, Ogi, hier, nimm auf Ehre Baku mit. Ich schick dich gleich mal nach Baku. Kriegst mal eine Nackenschelle. So muss es sein, Nico, Brudi. Ja, Levi. Alter. Der sieht von den Stats her nicht schlecht. Der sieht krank aus. Ja, glaube ich dir, Martin. Natürlich, ihr hättet alle Gulaschi genommen. Es sieht von den Stats her nicht schlecht aus. Hoffentlich lässt er sich so spielen, weil eigentlich ist er nicht so mein Spielertyp. Aber machen Ken? ja. Kann man. Uh Junge, und jetzt haben wir unsere Packs.